Hallo zusammen, ich bin Nadia, ich bin gelernte Fachfrau Häuswirtschaft hier im Seniorenzentrum Zwiede. Und heute zeige ich euch meinen Berufsalltag in den verschiedenen Bereichen. Als Fachfrau Hauswirtschaft kann ich alles wie Geburtstagssessen von Bewohnern oder auch Banken organisieren. Das gefällt mir sehr, da man kreativ und flexibel sein kann. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich alle vom ganzen Haus kenne, da ich auch auf den verschiedenen Abteilungen arbeite. Und so habe ich auch den Austausch mit den verschiedenen Leuten. Bei uns macht es halt vor allem das Team aus, weil wir so ein Jungbliebnis-Team sind und die Dynamik stimmt einfach. Und vor allem meine Bewohner und Bewohnerinnen sind so herzlich und öffnen sich auch gegenüber dir. Und das ist einfach schön. Es ist mega schön, man kann eigentlich immer, wenn man ein Problem hat, kann man zu den Berufsbildern gehen. Also wir haben mehrere im Team und die unterstützen dich, egal bei was, und verurteilen dich auch nie. Zudem bietet diese Beruf viele Weiterbildungsmöglichkeiten an wie zum Beispiel Fachexpertin im Service zu werden und das unterstützt und fördert dich heute dabei. Jede Wäscherei, die wir vom ganzen Seniorenzentrum Zweiden, Bewohner und Betriebswäsche waschen und aufbereiten. Ein Schritt der Aufbereitung ist das Mangel von Flachwäsch. Das gefällt mir besonders, weil das eine von vielen Tätigkeiten ist, die im Team gemacht wird. Habe ich dein Interesse geweckt, du bist kreativ, flexibel, kontaktfreudig und schaffst gerne im Team, der bewirb dich doch jetzt für eine Schnupperlehre hier im Seniorenzentrum Zweide. Wir freuen uns auf dich.